Ja, hi, und willkommen, mein Name ist Aniro lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Pokémon gefangen, haben jetzt einen Stand von, was, 70, 75 Pokémon, und, ja. Ich habe mir gedacht, machst du mal heute wieder die Arena, ne? Die fünfte Arena, Fair -Ballet Stadion, oder Stadion halt, ne? Ich vergesse immer wieder. Ja. Ist war nicht sehr lange her, seit wir, oh. Oh, Daniro, wer du willst jetzt kämpfen? sagt bloß, du hast schon vier Arena-Orden, so langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Beko. Gehört sogar, äh, Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Morpeko, willst du mir etwas sagen, dass du Daniro magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's? Weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Okay. Da ist die liga -Karte von Mary. Dieser Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viel so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena change als Gegner, klar. Okay. wir sind dann noch ein paar Leute. Hey, ich bin in Diesen Blick in den Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Was? Woher weißt du Ach ja, ich habe meine Klamotten ein bisschen geändert, falls noch nicht aufgefallen ist also Superball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sie ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Schon faszinierend, was alles in so einem Pokéball steckt, oder? Ja, Pink spielt sie damit auf dem Typ Fee an. Boah, ehrlich, das sieht echt stark aus. Was soll das mit den Quiz-Fragen für uns geht es hier um das Ganze und sie verklemmt unsere Zeit mit Spielchen. In letzter Zeit reden die Leute immer mehr von dir, Daniro. Okay, aber was denn? Hey, jetzt machst du vielleicht ein Makabaya, ja, dass du hier in Galar gefangen hast. Da ja, wirst du es gegen meinen Makabaya aus einer anderen Region tauschen. Ja, das auch oh, schade. Den ganzen Tausch mache ich irgendwann später. So. Ähm, unser Team. Hm. Ich würde mal sagen, irgendwie packen mal als erstes. Und ich glaube, ich nehme den glücksrauch mal raus, weil irgendwie habe ich so viel Geld und ich weiß nicht, was ich damit ausgeben kann. Irgendwie, was ich äh, kaufen soll oder so. Ich habe, ich irgendwie. Ich, Weiß also er nicht äh, gute Frage, was gebe ich dir? Habe ich irgendwann was ohne Attacken verstärkt. Äh, ja, vier Stück sogar. ich habe irgendwie so viel Geld. Wie viel hatte ich jetzt 50.000? Und das nachdem ich ein paar Sachen irgendwie gekauft habe, so weil nicht. ich glaube, ich habe so 100 Bern oder so gekauft. Ja hier hier auf 100 gebracht und ja, irgendwie brauche ich nicht so viel Geld. Also, ja, muss ich sagen, äh, habe ich Tränke und so alles. Ich glaube, da habe ich auch aufgestockt. Ne? Ja, wird wie sagen, gehen wir mal da rein. Unser Team ist jetzt nicht so optimal gegen den Typ fehl gewappnet, aber sollte schon klappen. Komm, Marina Schäger, du Arena Marina Schäfer möchte in unserer Arena-Stadt antreten. Ja, wichtig ich zuerst bin, bin ich in der in ein umform anzuziehen. Macht ich auf die rein muss dann eine anderen Art gefasst dieser Test. Wir zeigen, was wirklich in dir steckt. Dann komm mal. Nummer 200 Dein steht dir wirklich ausgezeichnet. bis du Dann kann es losgehen. Alles klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Da steht sie ja schon. Bist du ja Kindchen und du hast immer äh, noch viel zu wenig Pink an dir. Na sei es drum. Ich kann ja meine Uniform nicht ändern. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meinen Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. sind ein Kinderspiel du wirst du schon sehen. Es gibt einen kleinen Haken. Für jeden falsche Antwort gibt es äh, die du gibst, sinken die starkswerte das Pokémon, das du gerade für dich was da hören sich seine staatswerte haben auch wenn du eine frage richtig beantwortest um das so ist fragst du nun den pokémon verfügen über eben unerklärliche fertigkeiten so wollen wir noch mal sehen wie stark du wirklich wie du dich schlägst, kindchen okay ich habe mich nämlich gefragt weil in der siebten arena von kanto jetzt mal wenn du ein eine frage daneben aus musst du gegen jemanden kämpfen aber du konntest ja auch richtig beantworten und trotzdem auch gegen jemanden kämpfen also so was mag ich nicht also Du musst eine Frage richtig beantworten und dann lässt sozusagen mit sozusagen ein Kampf ausgelassen. Das wäre ein bisschen doof. Also finde ich das gut, dass das so abläuft. Also dann, wir wollen noch mal sehen, ob du das Zeug zum Feenarenaleiter hast. Okay. Ähm. Keine Fragen. Anscheinend wahrscheinlich danach. alles klar ich will jetzt nicht noch von meinen starter in die werte erhöhen nee, also äh, Nitroladung. Oh, war schon am nachdenken oh. so mit der kurs sollte ja funktionieren Verwirrte pokémon scheinen ja frage jetzt die schwachstelle von film pokémon äh, gibt aber das gibt sind effektiv gegen film pokémon Ach, im Kampf wird das dann gemacht. Ich machte dauerhaft so, während ich in der Arena bin oder so. Also, warte mal, das war eigentlich jetzt nicht so gut. <lacht> okay, gut. Ich wechsle aber gegen die aus. Äh. Big Talks. Aufgelevelt. sorbione ja was setzen da ein ja, big tox nee, geht halt anders glaube ich ähm. versuchen wir mal ich kann auch nicht einwechseln der kriegt voll auf die phrase weil er ist kampf und kampf ist irgendwie schwach gegen fehlen also wenn er ging wenn ihr mal jemanden irgendwie verprügeln wollte der will gegen euch kämpfen nee, dann wirft er einfach ein paar fehlen gegen den kopf energieball auch perfekt nicht sehr effektiv ein Volltreffer. ja, natürlich. So, das tun wir mal ändern hier. So. Lichtschild, ich So, dann. Zauberblatt. Zauberblatt. hat mal, bist du Pflanze? Nee, trug trainer mein gott wieder am wabbeln war ich würde sagen bevor wir dich erledigen halte ich mich noch mal hoch jetzt sowieso gutes timing bin ne? ich auch Okay, warum kein Problem? Macht Baumwoll sagt, aber Pflanzen hat deswegen funktioniert er nicht oder was? Auch ist hochgeladen, wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann. Ist fast überhaupt man richtig antwortet. Ich kann natürlich nicht von Papella reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Ist genau die gleiche. Ich bin ein zweiter Gegner, eine vollkommen andere Person als vorhin. macht dir keine Sorgen darüber, was bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Juliana. Blauschling. Oh, du bist sowas von tot. Ach, so und nicht komm du mal raptor schaffst dann schon scheint irgendwie nicht sehr viel stärker zu sein als letzte arena leiter machen mal gehen wir auch direkt in nächsten Arena Leiter ohne irgendwie zwischendurch was hinzupacken frage Wer ist der arena in den du als erst gekämpft hast äh... <lacht> Susanne wunderbar Susanne. ich glaube die ist irgendwie julia julia oder so also keine ahnung ich mir gleich mal angucken noch mal das, ist das erste mal etwa raptor übrigens einsetzen nach der entwicklung aus wie so eine sprungfeder irgendwie wenn ich vorher irgendwie besser schaufler Bams. Oh Gott. Äh, aber ich war schneller, ne? So also komm her, kopflos. Ähm, gut. Hat das gar nichts gemacht, erfahrungsproblem. paffines Okay. Also wart hier Backtalks? Machst du das? Oder also, du nochmal? Egal. Einer. Butterschuss. Okay, nicht so lardo, sagen. Danke. Sie ist oh Gott, zum Glück habe ich Dings nicht eingewechselt. Sag so, weg bitte. Nein. wollte äh, Ich jetzt nicht selber kaputt wegen Verwirrung. Oh. Oh wehgetan Mann. Na, ja gut, jetzt Ja, den kann ich auch nichts, nicht reinpacken, Flora. wo wer du lässt mich nicht nach all dem hier heilen, So, ne der sagt, mach nicht mit, akkus auf Flora, aber auch noch stärker irgendwie wenn es irgendein anderes pflanzen pokémon gibt hier aus Galar würde ich das übernehmen weil also nicht irgendwie bringt flora nicht mehr so So. juliana ist die aufmerksamkeit und vorsicht sind das auto des überlebens alter keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen, halt den Blick nach vorne gerichtet. Ich bin eine vollkommen andere Person. Jetzt bin ich an ja Mal sehen, ob du das Potenzial hast, das Nachfolger zu werden. Ich will doch gar nicht der Nachfolger werden. Ich werden. Ursel Pilzebub. Oh Gott, was bist du fehl okay und unlicht? Oh, du bist an erster Stelle jetzt. Das ist nicht gut. Perfekt, Kehrtwende. Stimmt ja. Komm zu mir zurück. Lang, komm mal, du Lauch. War vielleicht sehr doof, aber mal gucken. Ja, versuche mal zu reißen, okay? die fall trägt meine bisher und nicht eine frage was setze ich morgens zum frühstück wart Genau, ähm, ja, ich habe eine Omelett mit käse was soll ich denn das herausfinden äh, ja ich habe jetzt eine laufstange ausgerüstet ich durch von ein anderes porenta bekommen habe und ja ich weiß auch wie sich das entwickelt nur halt irgendwie umzusetzen ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit gibt es jetzt nicht da bin ich mal gespannt wie das hier ablaufen wird Gott das Pferd Au. Aber ich habe eine hohe spezialabteilung jetzt durch die Frage da bitte trifft okay. war ja. Gott. Ähm. ich glaube nicht, wenn wir einwechseln, dann kriegen wir voll auf die Phrase, also Mach mal, bis ja jetzt 12 Dings, ne? Du bist jetzt 12 Fähig, vergiss. Wie ist mal? Das bin ich noch verwirrt sorglinge länge wie verfehlt auch das noch So, komm eins wird in dem kampf nichts habe ich so gefühl warum greifst du mich nicht an okay meinetwegen. reflektor warum greift die ich nicht an ich kann einmal psychokinese einsetzen ich bin weg das war ein Volltreffer. verdammt ein zu wenig auf diese entwicklung welche ich aber auch nie im leben drauf bekommen vor allem weil ich ja nicht die lauchstange hätte also wäre so oder so noch schwieriger gewesen also ich werde hätte wahrscheinlich nie geschafft viele Rolls als starken trainer ist, denn im leben gewinnt der der seine rolle gut spielt Die Arena-Mission für Forschungszwecke zu verwenden ist etwas Speziell, ich weiß. Aber naja, Papella schließlich auch ein wenig speziell ist na und noch ein Trainer. Okay. Da Stadion. sie ne glück Glückwunsch, dass du arena bestanden Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, dass die Arena zu überzeugen. ich du jetzt zum Kampf herausfordern? Nee Okay, ich muss erstmal hochheilen. Alles klar. Du bist hochgeheilt. Und du bist hochgeheilt. Alle werden hochgeheilt. Alle werden so hochgeheilt, Mann. Ja, komm. Du so viel asche so ja alles klar machen wir wird schon irgendwie klappen ja und dann hier lang bitte ich drücke die daumen fünfte arena leiterin dann komm mal Schaffen wir schon, also, sie wartet schon da. Okay, Wollte schon sagen, das wird ein bisschen dauern, wenn die den ganzen Weg laufen müsste. Für eine Vorstellung mag es etwas zu spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner quizwagen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Und die Größprüfung in der Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im kampf ob du weißt wie man mit seinem pokémon richtig umgeht aus der zeit erinnere leiter im papella fordert dich heraus das ist kein film pokémon ähm. stimmt da gab es ja was Eine neue version von ja jemand du bist ein fee feuerball Oh gott level 36 ich hoffe das ding ist nicht genauso tanky wie die normalversion version oh. schlammbad frage was sag mal kennst du meinen spitznamen äh. verdammt ähm hexe falsch wie schade auch man. haben wir schon gedacht das wäre ein bisschen zu unhöflich aber direkt ausgerechnet jetzt bist du schneller ehrlich ich habe mir gedacht wenn ich zauberin egal hat in der liga card von ihr drin oder was ich nehme an ja, ne. Kugelkiss. So. Feuerballattacke. Oh nein. Oh Gott. Äh, jawohl. Ah, ich hätte meine Initiative nicht gesunken, ne? Dann. Jawohl. Die knie liegt sehr gut vor. alle am level flunkiefer war stahl du kannst unmöglich schneller sein als ich oh gott aber das wird nervig feuerball okay aber ich nie ist ein bisschen zu stark für diese arena man kann es als im letzten pokémon noch ändern wahrscheinlich Okay, jetzt war es noch sehr einfach wir einfach so durch. Endlich fängt er morgentier Morgen an zu wirken. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. da haben wir nicht gesehen. hatten hey. Das Ding könnte, oh Gott, das ist meine Lieblingsfarbe, Pink. Danach suche ich zwar einen anderen aber das ist nicht meine Lieblingsfarbe. Was? <lacht> Komm schon an. Ich so weit von getippt, ey. So aufs schlimmste gefasst hätte ein bisschen zu amüsieren Boah. oh gott <lacht> ähm, ja das ist ein riesiger kuchen äh. feuerball mit neben das ding da kann man keine animation verbrennung war auch euch fehlt es am pink hier ein geschenk von uns deswegen habe ich die hexe genannt Giga lichtblick wenn ich ein weiß dann hat das ding nicht so stark ist jedenfalls nicht so angriffsmäßig also ja wird schon klappen wie offensichtlich zur wahl war ja natürlich big talks aber der hat schon mal die arena irgendwie durch erledigt. Glaub ich glaube das schon schaffen selbst wenn allerdings verbrannt also so viel schief kann eigentlich nicht deiner max könnte einmal das hier machen ne? ich werde ja wohl schneller sein oder los kommen raptor geiger ne, nur dynamax max riesen sprung aktiviert komm mal her weiß ich habe eigentlich genau die gleiche form wie dieser kuchen merke ich gerade das Ding weg. Und das war schon. Sehr gut. Ein Volltreffer, natürlich. Oh, der Kuchen ist in die Luft geflogen. Okay. Das war ein bisschen einfacher als gedacht. Leute, ein Papeller wurde besiegt. Ah. <lacht> ich finde war ein Pink, aber du und deine Pokémon gibt ein gutes Thema ab. Okay. Das war nicht übel. Und leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Man sieht bei Sinn, sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient ich habe mich ob wenn man alle fragen richtig beantwortet hätte ob da irgendwie was anderes herausgekommen wär. wäre welch ein schild sehen wenn die fragen gleich sind sondern einer fünfter orden schon Und das album ist einschließlich 45 fangen die hast du noch eine Themen. Setze sie weise ein jeweils Das heilt ein zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tut mir angefangen Gefallen, probier sie mal an, ja? wenn uniform erhalten Dann fällt mir auch gerade was ein, das können wir gleich noch machen. Es ist kein Geheimnis, dass ich genieße, junge Leute wie dich in den Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Ich hoffe, ich sie hast du schon von Pella ein TM geschenkt, bekommen? Sehr schön das nächste Arena Stadion zu dem du gehen sollt befindet sich in kirchester chester kirchester okay ähm, ich habe wieder neue Sachen zum kaufen ist mal also ein Item oder so glaube ich neu ist ne? so, ähm, super Schutz glaube ich neu ja so wenn jetzt nirgends wer kommt es wächst total stark oh, da steht noch eine ich den habe auf papillas quiz sind zauberin lila frage 16 ja sie ist manchmal etwas eigen <lacht> 16 selbst als champion papillas ansprechen nicht gerecht ist nicht pink genug fortweilen die antwort 16 ich wusste hier kommt noch irgendwas warte kindchen kommt immer so mitten aus dem muss noch ein paar besorgen in klaus city machen möchtest du mich vielleicht begleiten und zum nächsten arena scheidung willst musst du so oder so zurück nach klaus city ähm, ja, komm. Na komm, gerne nachkommen noch mal ein andermal war oh, immer mich so, ich gerade so aber dazwischen packen will kommt noch mehr story cut 10 In Klasse, die ist immer so schrecklich, staubig. das hält doch kein Mensch aus. Und gut, einige wenige Pokémon mag das ja gefallen, also sei es drum. Also mit ihr haben wir wieder voll viel Szenen, aber mit der letzten Arena-Leiter nicht so Und irgendwie ist irgendwie nichts passiert. Gut, dann warte mal, jetzt eine Boutique irgendwo in der Nähe. Ich will man ganz kurz was ausprobieren, nein, nach falsche Stadt. Was ich jetzt gedacht habe, war Dings, bist äh, schon, oder? Nee. Nee, ist die richtige. War nicht mit Boutique irgendwie? Bin schon ja falsch. Muss ich mal mein nämlich ganz kurz umziehen. Ich hoffe, es kommen keine Cutscenes noch zwischendurch. So, hier war das dann äh... ja. Weil dieser eine Typ in äh Fairbelly hat doch irgendwie gesagt, der will Feuer sehen. So, wir können auch mal die ganzen Dings hier angucken, ne? das ist jetzt natürlich blöd, dass ich äh, nein. Wenn ich das jetzt extra machen muss und mich dann noch mal umziehen muss danach. Aber ich hoffe ja lohnt sich äh, hier ja, stimmt aber ging es irgendwo nicht raus irgendwie von der anderen seite so ich habe mich umgezogen upsala, so, ah, so wie du wolltest man weißt du so, so gut ein das dass meine leidenschaft verkörpert am besten ein design mit dem man das gefühl lässt feuer zu spüren ha Fehlt dann ja noch muss ich noch irgendwie einen hut tragen oder irgendwie so warte oh, da kann es mich schon wieder an ja, gut, dann war es halt eben für diese folge oder nicht Dann irgendwann mal so versuchen hier noch so einen Hut oder irgendwie so zu glauben ja ich sehe ja schon was da los ist erwartet doch schon wieder jemand auf mich mann meine pokémon eigentlich ja ihr seid so stark kurz warum muss immer auf den gleichen level wie igni ein bisschen zu viel wenn du mich fragst da Will ich mich noch mal umziehen aber vorher ja, Was wollte ich machen ja umziehen aber da brauche ich aufs gut wir sagen wir schauen uns dann hier weiter um weil ihr scheint ja irgendwie weiter zu gehen ne? Und, ja. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst einen Like, ein Abo, einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.